Hi, ich bin Metal Mario Master. Wir euch zur -Super -Super -Super -Super Ultimate. Ultimate. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beeilen, weil die Batterie lässt ein bisschen nach vom Mr. Metal Mario Master. Von seinem Controller. Ja. Gut. Ähm. Ja, äh, nimm, nimm das Set und und, äh, und bearbeite es. No. Jetzt passt die Musik schon wieder. Äh. Schnell. Äh. So. Ja. Wir sind sind auf 9. Oh Scheiße, ja. Oh, okay. Äh, nehmen wir das äh, wo sollen wir hingehen? Entweder Palocenas Tempel oder Newport Town. Äh Wir sagen, ich will einen hm. richtig großen haben. Dann nehmen wir Palocenas Tempel. Wo ist der? Nur mal mit. Äh Dort. Ha ist da. Stark. Heute gibt es einen achter Smash. Ja. Kann man ja hier einstellen, ne? Ja. Äh. Wen nimmst du? Äh. Ich nehme mein Main, eine ein meiner Mains. auch mein Main, eine meiner Mains. So, kann man die Links ausstellen? Ja, ups. Ich will Links einstellen, die Computer. Moment, dass man da aufteilen können eigentlich. Moment, Moment, Moment. Nachprobiert. Moment. So, ja, so machen wir ein paar hier aus. Schlecht. Hmm. der letzte ja. In den eigenen heim okay ja alles klar dann werden wir mal sehen wie lange wie lange wir überleben ja wer hier am ende gewinnt das wird die wahrscheinlich den ganzen part jetzt hier so gehen. Ja. Gott ja mario den schnappe ich mir als erstes. Wolf den ich, ich habe direkt schon drei leute wir haben ja auch drei leute auf einer an mir vorbei gut die kommen halt auf dich los ich habe hier wohl lassen da liegt eine Biene. Oh. Oh, sogar postkampf thema sehr gut Ja, yeah, da, bitte jetzt bin jetzt gerne gehabt. da glaube ich egal wir am ende gewinnt ne? wohl doch versucht ich glaube, wer, wer am Ende mehr Punkte hat, ne? Nee, wer, wer, wer es jetzt so überlebt hat, gewonnen. Okay. Ich weiß gar nicht, du bist. Äh. Du bist da. Hi. Hi, ne? Bist nicht. Wohin gehst du denn? Nee, nee, die ganzen Items. Äh. Oh, Herzminister, gut. <lacht> Nein. Wow. <lacht> oh. Geht aber da unten hin. ist mehr action glaube ich da ja, in klinge weg oder sich auch gegenseitig kloppen ja ja da gehe ich nicht runter ey. Da kommt man hier schön hoch ey. also wer ist du alles drin Piu. okay du warst keiner davon ja, ich bin hier unten <lacht> aber ich habe ein paar, ein paar typen ausgeschaltet wir ja, sind noch andere leute ne? nein nein, nein ich, ich will ich will dich, ich bin jetzt nur herkommen um dich zu sehen Wisst <lacht> nicht wohl! Da, da bist du fliegen gegangen! Woohoo! Das war mein Ziel! ja mein Ziel erfüllt! Hier! frisst meine Blätter! Und meine Bomben und meine Kreissägen! Also werden werden ein Smashball? Also nicht! oder oh, da gerade die Action Wer oh, <lacht> war da geflogen, Mann? Nein. Scheiße. Oh Gott, oh. Ja, ich bin gestorben. Was oh, Snake? Oh nein, nicht Snake. Nicht auf mich. nicht auf mich. Mir voll abseits irgendwie. Ah, Raketen. Ich hatte gerade einen Du hast auch nur was Mist. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Nein. <lacht> Der Sprung hat mich dahin gestoßen. Alter, was ist das hier? Oh, verdammt. Aha, nee. Jetzt sieht im Mario hin. Mario, bist du retarded? Boah. Komm her. What are you retarded? Komm her, Inkling. Alle rennen so irgendwie vor mir weg. Ich hab Angst vor mir, ich muss schon zu dir hin. Nein! Ich muss schon zu dir hin, Shit. Ich kriege es auf die Fresse. Aber... Kann man ja War der auch und so fang ich ab. Hi. Hey. Na, wie geht's? Hi. Hey. Oh Gott. <lacht> Aber... warte. <lacht> ich wollte es noch dir werfen. Oh, die Level ist so groß, ey. Ich kann die nicht so weit wegkauen damit. Oh. Komm her, Snake. Komm her, Snake. Immer noch da. Oh, was passiert jetzt? Pac-Man. Oh, Pac los, meine Geister, schnappt sie euch. Boah, ich treffe überhaupt nichts. Ey. So, hier, Boom. Einer muss ich doch treffen. jawohl wo? da? Mit dem Panzer abgeschossen. Ich will nicht unbedingt da unten kämpfen, aber irgendwie ist da voll die Action los. Aber das? Mhm. Du bist tot. Nein, nein. Du stirbst. Ah. <lacht> Und jetzt stirb. <lacht> <lacht> Was? <lacht> Was ist <lacht> die Fallender? Konter, Konter oder auch nicht. Ah, wo bin ich? Da? Ich bin am Leben meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine schon habe ich 193 meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine meine Ah, Takamaru. Takamaru. Hirschuke, Hirschuke. Und ist er voll sicher. Ey. Ich glaube, ich habe noch niemanden gekillt, weil ich, weil alle irgendwie von mir Ita, Heil mich. Ja. <lacht> oh, ja, ja. Ihr habt dich zum Fliegen gebracht. Ja, ich habe ja Schaden. Ey. Ah, nein, nein, ja wieder weg. Ich bin der König der Welt und jetzt gehe ich wieder. Ich stürze gerne, Könige. Das stimmt, das sogar stimmt. <lacht> das stimmt wirklich. Scheiße. Aua. Was Aua! Ah, ich habe die Brücke kaputt gemacht. Das war mein Ziel. Ich wollte, wollte, die Brücke kaputt machen, während du darauf stehst! Oh. Aua! Es ist schon schwer hier auch Wer ist das? Wolf, äh, Wolf, ja. Und Snack auch? Nein. Nein! Nein, geht doch nicht auf mich. Was? Wie Raketen? Oh mein Gott! Also ich habe 212 so Schaden. Nimm das, Mario. Oh shit! Oh Gott, Pass auf oh. oh Gott, ich bin draußen. Nein, ich bin nicht draußen. <lacht> oh, okay, leider! Boah, ich sehe nur Smash am Kaffee. Okay. <lacht> ja! Jemand wird gerade ein Haus eingesperrt. Das ist ein Oh Gott, ich stehe steh genau da. Ah. Oh, oh. Hast du den gesehen? Nein. Verlustgewicht mehr. Oh shit! Ich habe 270 Schaden. Bist du denn da unten? Und ah. das Mario. Ich habe irgendwie <lacht> was gegen Mario, habe ich so ein Gefühl. Da, Äh... Uh, oh Gott. Scheiße! Uh, geh weg. Geh weg. Du auch. Du auch ja. hier. Find ich mir hier. Sollen soll ich sonst sein? Oh. Hallo. Mm. Okay, ich stand nirgendwo da. Gut. Hat das ist jemand runtergefallen? Nein! Oh Gott! Nein! Hallöchen, oh. Leute, na? Hallo Leute! Mm. Oh Gott! Nimm das mit Ah! Aua! Oh. du halt <lacht> Jetzt never you're not getting away bitch Schützt mich Leute Das durchgeklechter Weg am hinter dir <lacht> Ja ja gut Oh nein, die hat gekontert. Wow, oh. <lacht> die erwischt. Habe ich. Hab mich gesucht, wo lande ich hier gerade? Na weil schaue ich mal jemand raus. Ey. Oh Gott. Nein, nein, nein. Wer macht das? Nein. Ich konter. Was? Ah, wie für Raketen, Aua. Konter, das hab gesehen. Nee. Da ich nichts gemacht. Nee, kann, kann ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, mich anderen auf die Fresse zu hauen. eine Batterie. Ich weiß. Ich komme nicht mal raus. Oh. Also, ich geh voll auf die Fresse. Oh shit. Doch greifen ist ja nicht so eine oh, guck mal, Wir sind alle an einer Stelle mal ausnahmsweise. Shit! Oh, oh, oh. Bam! Nimm das Snake! Das ist dafür habt mich mit Raketen abgeschossen! <lacht> Jawohl. Nein! Okay. Aua! Aua, ich krieg vor auf die Fresse! Nein! Lass mich da durch, da ist ein Ding. Wo haben. Ah, nein Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Oh. Oh. Also ich bin immer am im Leben. 290? Wollte mich auf dem Arm nehmen? Oh, Kuchen. Lecker. Oh. Perfekt! Pum! Das einer schon ganz raus. Nee, ne? Nee. Pausch. Nee. Oh, ich laufe noch bei ich. Oder? Nee, ist auch bei mein... Ja, aber ich wollte drauf Nee, hat ihn nie erwischt. Okay. Warte, wo bin ich da? Ich hab 230 Schaden. Wo bist du denn? Genau. Das sag ich dir doch nicht. Melinda, Melinda und Mario haben nur noch ein Leben. Aua. Und wir beide haben noch die meisten. So, oh nein! Wer? Oh Gott. Nein! Oh Gott! Oh Gott. Ah! Raketen! Okay. Aua! Aua! Äh. Na no, warte Snake. Hallo Tina hier fürs da! Komm her! Mistig. Schlacht dir die Götter ab. Schon wieder. Oh, Mann! Okay, einer ist down. Ha! Piu! <lacht> Alter! Mein Gott, ich krieg's Snake nicht raus! Der fügt die ganze Tag gegen die Wände! Haha, <lacht> noch ein Komm ist weg. Oh nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Wow! Blau! Wow, ist so knapp. Na ja, Mario und Melinda sind schon weg. Aber da liegt Quatsch. Oh, ah, Granate! Oh, Snake, verpiss dich! Verpisse er, er sich, Snake! Lamm, du scheißt es so nett, Snake! Er tut sich jetzt um die Sippe. Sicher. Hi. Boom. Aua. <lacht> Mitten in die Fresse. Mitten au. in die Fresse. weiß noch? Aggressiv wie möglich. <lacht> ja, Was? Ah! Oh, au, au, au, au, au. Ach, hast du das gesehen? Das Nein. Ha, daneben Nein! Nein! Oh Gott. das ist ein Pokéball, der rette mich. Muss der Pokeball in, Der hat den Pokéball in die Luft gehauen. Ja. Nein, was ist mir Scheiße. so scheiße? Oh Gott, der Enkling hat schon wieder. Ultimate. Nein! <lacht> oh Gott. Ja, genau die Ultimate. Oh Gott! Oh, Snake ist draußen. Oh, sehr gut. Geh weg. Verzieh mich, Palutena. Du bist meine Waifu. Äh, Okay, okay. Ha ha ha. Ha ha ha. Wurde von auch noch drei Leben. Also sie hat noch zwei und wir haben. Du hast noch, du hast noch vier, ey. Sehr gut. ich habe das schon kommen gesehen und weiß nicht ob das jetzt so bringt also irgendwie gar nichts gebracht nee. oh. das ist meiner und das ist noch einer neuen ist runtergefallen oh gott verdammt dann weg warum war ich das <lacht> ich darf jetzt nicht loslassen. Oh nein! <lacht> oh Gott, renn weg! Renn weg, der hat einen Schmerz war. <lacht> <lacht> okay. Ich sagen, wir ich, ich wurde gar nicht getroffen. Ah. <lacht> tschüss <lacht> geht zu den anderen da ist mehr action ja nein da war es ja da oh, oh. bin ich da <lacht> bin ich, ich oh. weggeflogen okay. wohl noch zwei leben <lacht> oder oh, weil die alle neun sind sind jetzt oh. nicht so stark Relaxo. Weg. Die 121. Ja, tschüss. Tschüss. Jawohl. Nehmen das. Paludena, du bist eine Scheißweiche. Das ist meine <lacht> Bam, fick dich Wolf. Sind auch wir beide durch. Was? Ja sehr gut. Alter. Okay, tauschen mal ich ne Blatt Ding. Ah, das ist... Mann. verdammte schwerkraft ich überlebt das noch ja das, äh, das war ja richtiger so verdammt nein, nein. <lacht> dieses scheiß ding du gemacht sternu ich wollte da unter die brücke gehen ne? Gewinnt er ja auch noch zweimal rausfahren, was auch. Ja, ich dich aber auch. konter Oh! Und das wäre schaden Und ich bin eik mal weg von mir. Ungefähr ist er. Ja. nein. Nein, bleib mal weg von mir. Ich habe auch. <lacht> Aber ich habe Kriseon. Warte, vermehr. Nein, denk so beschneller mit. Nein, nein, nein, nein. In die Fresse. <lacht> Scheiße. Was ist los, ist denn das passiert. Ah. Oh. Verdammt. Also, wir haben nur noch ein Leben. Ja, natürlich. Scherox! Oh Gott, geh weg. Geh weg. Geh weg. <lacht> Oh Gott. Ah. mal da oben sehe ich was schönes. Jetzt ich ihn jetzt schon wieder geil. Herz. Piu. Ha. Ah. Jetzt ich dich. Aber glaube ich nicht raus. Pium. Aber dann bist du tot! Ich werde gewinnen! Shit. Nein! Nein! Nein! Ja, du hast auch noch genug Prozent. Lebt das doch noch locker. Grüß dich. Was ist auf für ein Teil? Ich hab keine Ahnung. Oh. Oh. Uh, uh, uh, uh, uh. Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ja, da wird sich schon nicht raushauen. Oh. Aber so ein Angriff könnte ich rausfahren. Oh, so einer! Aua! Oh! oh. <lacht> Geh weg! Geh doch sterben! Nein! Doch! <lacht> oh. Du bist doch so scharf auf Sterben! Ja, komm her. Wow. Da tut sehr weh das Schwert, ja. Hat biss dich! Nein! Oh ja! Ja! Oh, oh, yeah. oh yeah. nee, ey. Oh. <lacht> GG. Der hat auch noch gewonnen, ey. Okay, Mario ist letzter, äh, siebte ist Melinda, 6. Snake, fünfter Palatina, 4. Inkling. Dritter ist Wolf, zweiter bist du. Ich hab gewonnen! Wuhu! Ja, wir hätten die meisten Kills. Chaos, 18. Ich hab 19. 19. Ich hab... Äh... 10. Wo oh. hm. ich hab... wo ich hab 2413 Schaden verursacht. Wie viel Schaden hast du verursacht? Nicht viel, glaube ich. Wo steht denn das? Äh, weiter oben da 1690, okay. ich habe sogar den meisten Schaden verursacht. Protein Art oder am Okay, ich bin immer zweiter. Aber... Ja, Gut. ja, jetzt reicht eine Batterie noch mal für ein noch ein Achter-Smash. Ja. Da sie nicht abkämpfern. Gleichzeitig, ja, also das war's doch, was, ne? Hätte ich jetzt doch noch gewonnen, dann wäre noch besser gewesen. Ja, wenn du noch gewonnen hättest. Aber hast du ja nicht. Ja. Wie lange waren war, wir, saßen jetzt dran? Ja, wir waren jetzt so 24 Minuten ungefähr. Oh, 24 Minuten. Das ist doch eigentlich... Oh, Gott, da, Slatunkleidung. Oh, Inkling-Parrucke. Da. Mhm. Ja. da. Die Kleidung, Inkling-Anschlitt. Das sieht voll schön aus. Der Zicke. Ist das? Ja. Keine Ahnung. Der scheint aus Metal Gear zu sein. Castlevania 2 Science Quest. Der Postbote aus der Legend of Zelda 2, der Prinzessin. Komm, hol dir ja. auch noch den letzten Primärgeist. So oh, in dir. Okay, der hat nur 500 gekostet im gerade Ja. wie so ein Jojo-Charakter. Hm. Macht so eine Pose. Pose. Oh wahre Männerposen ja Ach, mein Arm. ich habe mich die ganze Zeit so angelehnt ey ja gut das war's dann für diesen Part ja Hat ein geiler Achter Smash gewesen ja mit Charakter der Stufe 9 und ich habe gewonnen jetzt ja. yes. woohoo gut dann war's dann gut ja Machen. ciao ciao, ciao, ciao.